Hallo Leute, hier ist wieder euer Streunekater. Ähm, beim letzten Video ist mir aufgefallen, dass äh, unsere kleinen Freunde, die Golems, die hier für uns alles einsammeln und die ganze Drecksarbeit machen, von uns noch nicht mal die Ehre ähm, erwiesen bekommen haben, einen eigenen Namen zu haben. Und das wollen wir jetzt mal ändern. Die meisten zumindest, ich glaube, einzelne habe ich schon benannt. Um denen Namen zu geben, gibt es zwei Tricks. Zum zweiten komme ich im nächsten oder in einem der nächsten Videos. Das ist nämlich über Thumbcraft mit einem magischen Namensschild für Golems zu arbeiten. Aber ich zeige euch heute eine Möglichkeit in Unleashed und ähnlichen Modpacks, wie man das ganze billiger, einfacher und wiederverwendbarer haben kann, ohne Mords-Magie-Forschung betreiben zu müssen. Das ist ein wahnsinnig overpowered Gerät namens Golden Lasso. Das wir hier sehen, besteht wirklich aus vier Goldbaren, die man wirklich leicht bekommt, vier Schnüren, die man auch leicht bekommt, und einer Enderperle. Sieht so aus. Ich nehme von dem Ding mal zwei mit. Und das Lasso hat mehrere Features. Das erste ist, es kann passive Mobs, also Schafe, Schweine, Kühe, Hühner, ähm, alles was einen nicht angreift, äh, auch Wölfe, Hunde, ähm, einfach mitnehmen und wie man gerade sieht auch den Golem. Wenn man sich das Lasso jetzt ansieht, sieht man als Untertitel unter dem goldenen Lasso Wood Golem. Was so viel heißt wie hier drin steckt ein Wood Golem, hier drin steckt nichts. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Ich zeige euch erstmal die, die ich jetzt bevorzuge, weil es ein Golem ist. Man geht an einen Amboss, legt das Lasso rein und benennt es um. Das ganze umbenennen kostet grundsätzlich 5 Experience Levels und diesen Golem nennen wir jetzt mal Alfred. Nach einem sehr bekannten Butler. Bing bing bing, schlägt ein paar mal mit dem wahnsinnig schweren Schmiedehammer auf das dünne Lasso. Und wenn man jetzt den Golem wieder freilässt, glitscht er durch den Boden, hätte nicht passieren sollen. Kann aber mal passieren, ich habe hier als Boden ähm, Half Slabs, deswegen ist unser Alfred, unser frisch so benannter, gerade durch den Boden gefallen. Ich sehe oben links, er hat immer noch alle 10 Hitpoints, hat sich also nicht verletzt beim Fallen, hat aber hier auch keine Treppe, über die er leicht nach oben kann. Deswegen kann ich ihn einfach wieder einfangen, oben auslassen, diesmal lasse ich ihn natürlich irgendwo los, wo er... Nicht durch den Boden fällt, zum Beispiel auf dieser Treppe. Wenn er hier durch den Boden fällt, landet er genau dort, wo er hin soll. Fällt aber nicht durch, sondern geht wieder brav zurück zu seiner Kiste. Und wenn man nah genug dran geht, sieht man, er heißt Alfred. Das Namenstag verschwindet schon nach wenigen Metern, ich würde jetzt mal sagen drei Metern. Ähm ist aber auch gut so, wenn man nämlich so verrückt ist wie ich und auf die Idee kommt, ganze... Viehherden zu benennen, würden die Namenstags einfach sehr durcheinander bringen. Das ist auch schon der zweite, äh, die zweite Möglichkeit, die wir haben. Ich springe hier mal runter, hoffe ich habe meine guten Stiefel an zum Landen. Oh, hier hat jemand offensichtlich die meisten Tiere getötet. Sehr interessant. Ähm, ich fange hier mal das Schwein. Das sieht man auch links oben in dem Display, es heißt Pig, also hat keinen Namen. Jetzt kommen wir zur zweiten Art, das Lasso zu benutzen. Wenn man keinen Amboss hat oder keine XP einsetzen will oder keine Fantasie hat, legt man das Lasso einfach in, ein crafting, äh, in einen crafting bereich egal ob Werkbank oder hier im Inventar, nimmt es hinten wieder raus und das System vergibt einen zufälligen Namen. Man sieht am Label das Pick. Uh, und darunter gleich, this pig has chosen a new name. Also dieses Schwein hat sich einen neuen Namen ausgesucht. Wenn ich es jetzt wieder freilasse, heißt dieses Schwein Chidi. Nächstes Schwein heißt neuerdings Bait. Hallo Bait, hallo Chidi. Den Namen behalten die auch. Auch das ist ein neu gespawntes Schwein. Wir haben hier einen Schweinespawner, damit wir unendlich Schnitzel haben. Das nächste Schwein heißt... ...Pick hat nicht funktioniert. Ach, ich habe wahrscheinlich das falsche Lasso gecraftet. Hallo Jay! Ja, und das funktioniert wie gesagt mit allen passiven Mobs, also auch mit Hühnern, Kühen und so weiter. Ähm, auch mit Villagern. Ich gehe mal eben rüber und melde mich dann wieder. So, hallo, ich bin wieder in unserem Gemeindezentrum im Villager-Fun-Park und hier ist auch schon jemand, der sich wahnsinnig dringend mit mir unterhalten will. Bisher hat er keinen Namen. Oh, interessant, man kann Villager also nicht durch Craften umbenennen. Also zufällige Namen vergeben. Das heißt, ich laufe mal eben zu unserem nächsten Amboss. So, ich bin beim Amboss. Und... Wir nennen diesen Villager gegen seinen Willen. Also er ist Schmied, ich nenne ihn mal Smitty. Also zufällige Namen, wie man sieht, funktionieren hier nicht. Aber man kann sich am Amboss auf Namen festlegen, das geht dann auch. So, ich bin wieder bei unserem Villager Fun Park. Und setze ihn ab. Und wie man sieht, er heißt Smitty. Wenn ich mit ihm handeln treibe sondern hier oben auch in der Überschrift mit die. Jo, das war's zum Thema Goldenes Lasso. Mit dem Ding kann man übrigens auch gut aus dem Twilight Forest äh, die neuen Tiere einfangen und in der normalen Welt auslassen. Viel Spaß noch und tschüss, euer Stronikater.